Ja, also ich hier an der Ampel stand, hat mein Autoradio hier den stopp gezeigt als freies WLAN und jetzt bin ich fleißig am Rüberschieben des Videos auf meinen Rechner zu Hause, weil YouTube hier gesperrt ist. Die wissen schon, wie man sich Datenmengen vom Hals hält, aber ich weiß, wie man da hier umgehen kann. Ja, jetzt werde ich das Video hochladen, da kann ich das heute Abend ohne ohne viel Handy-Internet zu nutzen nach YouTube schicken. Da brauche ich dann bloß meinen Rechner von der vorne bedienen und gut ist. Ich habe mir heute mal ein voll das unbedingtes Zeug geleistet. Also wieder gibt es ja hier in Topgrat eigentlich gar nichts zu sehen. Das Hockey-Stadion von Poprat Und hier an der Ecke soll irgendwo ein Cache versteckt sein. Und hinten auf dem öffentlichen Parkplatz habe ja, ich übernachten. Weil ich am Morgen früh zeitig aufstehen muss, da ich um 8 Uhr unterwegs bin. So. Könnte vermutlich hier oben? Ja, aber alle eingeschweizt. Ich hatte erst überlegt, dass wir den Drogen in den Samalbad verbringen. Aber muss nicht sein. Das, das ist für mich eher was von Winter. Im Sommer gibt es genug Dänen, wo man mehr kann. Na gut, so weit kann ich jetzt nicht fahren mit meinem Auto. Wir sind hier im Denkmalschutzgebiet von Siska Sobota. Siska Sobota, Deutsch-Gewochenberg. <lacht> wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts entlang der sogenannten Großen Straße Via Magna, einem wichtigen Verkehrsweg im Reich von Österreich-Ungarn, auf der Personen und Post befördert wurden, gegründet. Die ursprünglich slawische Bevölkerung wurde später mit Deutschen aus dem Gebiet des südlichen Rheinlandes kolonisiert. Die älteste schriftliche Erwähnung von Spiskas Sobotta stammt aus dem Jahr 1256. Im Jahr 1271 erhielt die Stadt ihre Stadtrechte. Der Stadtname wurde von den Markttagen abgeleitet, die regelmäßig Samstag stattfanden. Sobotta heißt der Samstag. Daher auch Sobotnik. Biska Soboda heißt Zipser Samstag. Ja, und die Rheinlander, die hierher kamen, die nannten sich dann die Zipser. Die Einwohner waren hauptsächlich in der Landwirtschaft beschäftigt. Einen wichtigen Platz in der Region nahm die Kleinstadt gerade als Zentrum von Handel, Verlauf und Handwerk ein. Die ältesten hier angesiedelten Stadtzünfte, der Weber, Fleischhauer, Schuster und Schneider bekamen im Jahr 1551 vom pol polnischen König Sigismund August ihre Artikel. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in dem Laufe des 16. Jahrhunderts, blühte die Stadt wirtschaftlich auf. Zwischen 1412 und 1772 gehörte sie zu den Zipser Pfandstätten Polens. Der städtische Aufschwung zeichnete sich vor allem in der regen Bautätigkeit ab. Die Stadt bekam eine neue Wasserleitung, das Renaissance-Rathaus sowie alleinstehende Glockenhaus aus Stein. Auch die dominante auf dem Hauptplatz, die Kirche des heiligen Georges, wurde im gotischen Stil umgebaut. Der Hauptplatz in Form einer Linse wurde mit einstöckigen Bürgerreihenhäusern aus Stein bebaut. Dazu kamen noch einige eingeschossige, ebenso aus Stein gebaute, Kleinhäuser der Handwerker und Gerber. In den Seitenstraßen am Rande des Hauptplatzes hinzu. In der Zeit der anti-habsburgerischen Aufstände schlossen die Bewohner von zu Soboda ihre Wirtschaftsgebäude zu einer einzigen durchgehenden Linie zusammen und schufen so eine Befestigung. An der Stelle der Eingänge in die Stadt bauten die Stadtbewohner stufenartige Tore aus Stein. Von der damaligen Stadtbefestigung sind bis heute nur vereinzelte Wirtschaftsobjekte erhalten geblieben. Trotz einigen Bränden verzeichnete die Stadt im 17. und 18. Jahrhundert einen wirtschaftlichen Aufschwung. Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich hier industrielle Produktionen an. Es entstanden kleinere Betriebe zur Leinen- und Metallverarbeitung, ein Privatkraftwerk, ein Brandhaus, ein Sägewerk, die Sparkasse der Fünfstädte in der oberen Zips, sowie eine Niederlassung der Zipser Bank aus Kessmerrock, Deutschkäsemarkt. Und die katholische Volksbank. 1876 wurde Spitzgasse zur Stadt mit einem Magistrat, sowie zum Sitz eines Wahlkreises. Auch das Bezirksgericht, das Steueramt, und andere kleinere Behörden waren hier angesiedelt. Um ihre zentrale Stellung kam die Stadt im Jahr 1871, als durch die Stadt Poprad führende Eisenbahnstrecke Bohumin-Kosetice eröffnet wurde. Denn dadurch übernahm dann Poprad den führenden wirtschaftlichen und industriellen Takt in der Region. Seit dem 1. Januar 1946 gehört Spitzklau Sobotta als Stadtteil zur Stadt Babarat. 1950 wurde er zum städtischen Kulturdenkmal erklärt. Dies hat der Stadtkern vor allem dem mittelalterlichen urbanen Charakter zu verdanken. 1998 bis 2000 wurden große Stationierungsarbeiten in Spitzkau durchgeführt. Seitdem gehört der Stadtteil zu den schönsten und am meisten besuchten mittelalterlichen Städten, Slowakei weit. So, die Aufgabe, das ist ja hier ein Ghost Cash, Da muss ich kein wirkliches Buch suchen, sondern eine Aufgabe füllen. Ihre Aufgabe ist ganz einfach. Finden Sie die Bürgerhäuser Nummer 50 bis 70 aus dem 16. bis 17. Jahrhundert. Sie sind ein Beispiel für die regionaltypische Architektur der Zipsregion, die sich durch mehrstöckische Bauten mit robusten Spitzdächern aus Schindeln und mit langen Wasserspeiern auszeichnet. Machen Sie ein Foto von sich selbst oder nur von Ihrer Hand mit dem ausgestreckten Mittel, nee, mit dem Daumen nach oben, wie auf dem beigefügten Foto, mit Stadthäusern im Hintergrund. Ja, so. <lacht> ja, ich will mein, natürlich mein Schaf fotografieren hier. Das Ding ist dreisprachig geschrieben. In Deutsch, äh, in, in Slowakisch, Englisch und Deutsch. So, ich gibt ein Bild, ein Hinweisbild von den drei Häusern, aber die werden wir ja wohl finden. Ich stehe direkt mit Noten dazu, ja, theoretisch. Welche Nummer ist das hier? Könnte ich auch mal auf das Hinweisbild gucken. Ja. Ja, ich stehe genau davor. Kaffee und Strudel möchte im Bild zu sehen. Nee, ist nicht zu sehen, oder? Das Weiße ist noch zu sehen, links von dem Blauen. Demanlage Arbeit auf Hochton. Voll klimatisiert die HG Halle hier. Ja, ist ja klar. Ein HG, das muss, muss ja zumindest schön kalt sein. Da fällt ein bisschen kälte für die Luft noch mit ab. Aber unten aus dem Spalt, die haben das vorderste Spalt auf, da heißt schön kalt ab. Halt. Ich schwöre, dann umparken. Ganz da hinten steht noch ein bisschen Wasser. Das ist zwar auch Camping im Grunde, <lacht> aber ein bisschen ruhiger da hinten als da vorne, wo ich jetzt stehe. Hier ist ganz schön Betrieb auf dem Parkplatz. Ständig kommen und gehen. Ja, ich weiß es nicht, ob hier was los ist heute. Im Google sagt, wenn ich dort nach Live-Musik oder sowas suche hier in der Umgebung, schickt er mich auf das Bad. Aber auf der Webseite von dem Bad findet man nichts. Keine Ahnung. Oh, Ohne gut, ich bleibe jetzt trotzdem hier. So weit geht das noch, wenn ich nicht gerade dann noch hier auffallen wird hier, warten mal ab. Aber schimpft mich ruhig heute. Ich habe mich gerade entschieden, morgen doch mit dem Auto zur Zipserburg zu fahren. Weil es damals sind 40 Kilometer ungefähr, das mag ich ja gerade noch so gehen. Aber wenn du dann zum Schluss hier den Berg nochmal hochfahren musst, zum Campingplatz. Das ist natürlich mein Fall. Aber ich werde das jetzt erstmal so handhaben, da ich jetzt erstmal nach der um Riesen nach gehe. Dann fahre ich hoch das Zelt aufbauen, wenn ich einen Fett kriege. Aber wäre schon nicht schlecht, also ich würde mich gerne auch mal wieder duschen. Nachdem ich gestern und vorgestern noch GD hatte, wo ich mich ein bisschen waschen kann. So, Zeit stehen. Ich kann mir gehen. So, und ich habe mir noch ein Highlight geleistet. Hey, Kann man die weiter? in die Erde stecken. Oder an der Autoscheibe Scheibe festnehmen. So Bruch, Zelt steht, Auto steht, Strom habe ich angeschlossen. Ich habe mal Strom genommen hier auf dem Gemähnplatz, dass ich meinen Akku wieder voll mache. Wenn die Kühlbox jetzt nicht geht, weil heute war ja auch keine Sonne, dass ich noch ein bisschen Strom gekriegt habe. Auch bloß ich 150 Kilometer gefahren, wenn überhaupt so viel. So, jetzt gehe ich geh erstmal baden und mal sehen. Also so richtig habe ich momentan keine Lust, ich weiß um die Beine lang machen. Aber andererseits könnte man auch nochmal in den Ort runterfahren, da ist ja auch noch ein bisschen was los heute. Und Cash habe ich auch noch keinen gesucht. Und bloß bis hier runter, da würde ich dann das Fahrrad nehmen. Muss ich muss zwar heute Abend nochmal duschen, aber ich glaube, hier brauchst du keine Morgen. Da mag das gehen. So, Auto mit angebautem Zelt. Und den Strom hole ich mir direkt an den Ladestützpunkt im Motorraum da ja mein Batterieschalter so funktioniert da ist die Batterie. da ja mein Batterieschalter so funktioniert dass die Batterie mitgeladen wird wenn ich über Wie viel Volt waren es? 13 Volt kriege. Irgendwo in der Drehe 13,5 oder so geht das Ding an und schaltet ab, wenn die Autobatterie wieder unter 12,5 oder so kommt. Ja, ich habe mich nur doch entschlossen mit dem Fahrrad zu Bord zu fahren und habe heute früh noch mal schnell den Rutenplaner noch ich bin da auf einer Route gelandet. Die geht ungefähr da oben irgendwo lang. Mal 15 Meter weiter. Aber den Abzweig muss ich irgendwo übersehen haben unten. Also jetzt bin ich hier auf dem Weg, der ziemlich parallel geht. Als Weg noch eingezeichnet ist. Aber die ganze Zeit. Muss ich schieben oder über irgendwelche Bäume heben, dass ich das Rad. Aber naja, bin ja jetzt bald oben, dann geht es ja nur noch da. Da ist irgendwo ein Rechtszweig, wo ich auf dem offiziellen Weg komme, den ich da rausgesucht hatte. Aber wenn das schon so anfängt, dann bin ich heute Abend alle. Sagen, das wird mal eine, Mauer, eine Mühle gewesen sein. Ich ja, habe mich jetzt durch die Büsche nach unten geschlafen, weil, äh, weil der Weg unten immer schlechter wurde. Da, hab ich, da war der Weg durch, durch hohes Gras, Brennersel und Wald dann doch einfacher, als auf dem Weg zu bleiben unten. So, jetzt haben wir es bis hoch geschafft, jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. Momentan sieht hier oben der Weg weitaus besser aus als da unten. allerdings da unten, der fing dann auch an und wurde langsam immer schlechter, wo ich dann immer wieder gesagt habe, scheiße, jetzt bist du schon so weit gelaufen, jetzt lohnt sich Umdrehen und nicht mehr. So, und hier liegt richtig Kiko begraben. Wer ja, auch immer das muss ich mal war. Katze, Meerschweinchen. Das ist übrigens der nächste Ort hier. Nennt sich Kuti. Das wo ich gerade gesagt hatte im nächsten Ort, die Und jetzt zieht gerade was drüber an Ungessen. Hier ist den Wanderunterstand. Ich glaube, hier warte ich erstmal ab, was passiert. Es kommt ziemlich kalter Wind jetzt und ein paar habe ich euch noch abgekriegt. Ich denke mal, ich werde hier erstmal abwarten, was passiert. hier. sieht ziemlich unbewohnt aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir wird es langsam frisch. Blöderweise keine weiteren Klamotten mitgenommen. Eigentlich weiß man ja, dass in den Bergen oft das Wetter mal umschlägt. Aber na gut. Aber ich denke mal, ich werde jetzt den Cash nachsuchen. Das geht ja ein bisschen berghoch. Und dann fahre ich zurück. Gucke nochmal in Leverja direkt, weil es dort für Cash gab. Vielleicht fahre ich auch einen Weg über das Skigebiet oben. Das muss jetzt doch ja noch eine kleine Runde draus machen. Ist zwar laut Wetterbericht, sollte hier nicht mit Regen passieren, aber irgendwie die Meteorologen haben gelogen. Es sieht verdammt aus, als ob sich das einregnet. Ich war wirklich bloß jetzt den Kech da oben suchen. Und dann fahren wir zurück. Entweder ich fahre nach Levoča, esse dort was und trinke 10 Bier oder ich fahre gleich zum Zeitplatz. Mal sehen, was ja, ich machen Ja, so viel zum Wetter. habe mich wieder zurückgerettet. reingerettet hat. War ja aber nie umgekehrt. Ich hoffe, war Veranderer als die Tegel sind wärmer als draußen. Aber es sind ja wohl nach 35 Minuten. Wenn Ich den Meteorologen, die ich mir vertrauen kann. Vorhin haben sie auch gesagt, für 60 Minuten kein Regen und 40 ging es los. Regenfälle und Gewitter für mindestens 60 Minuten. Da kann ich mich ein bisschen einrichten. Es hat sich schön eingeregnet. Wäre ich mal doch lieber mit dem Auto gefahren. Scheiße! Okay, ich gebe die Worderei auf. Zeigt mir immer noch eine Stunde an. Doch eben steht hier um die ich sitze weiter im und weit in der Lücke in um den Wolken zu dem. Ich gebe das jetzt hier auf, ich setze mich jetzt dort. Sind ja gar zwei Kilometer bis zum Auto und, und dann gehe ich erst mal schön warm duschen, dann koche ich mal ein Käppchen und ich trinke dann noch eine kalte Zier und... ...da war's das. Und dann muss ich mal gucken, wie sich das Wetter entwickelt Wenn das morgen immer regnet, ich schon mein Zelt eigentlich gar nicht abbauen. Da kann ich eigentlich auch gleich noch kleiner Träger auf dem Campingplatz bleiben. und werde ja, ich höchstens mal mein Auto abmachen und werde mich mal... ...ja, noch mal, nach... nach zurückfahren und ins Thermalbad gehen. Erst mal sehen, wie das Wetter sich weiterentwickelt. Gewitter. Start Sonntag 9 Uhr bis Sonntag 20 Uhr. Heute Abend, Montag, Montag, auch Gewitter. Lassen wir den Cache hier cached sein Bringt ja nichts. Naja, nee, komm jetzt bloß noch ein paar Trabellen. Das ist nicht mehr ganz so schlimm. Aber wieso ich den Weg hoch nicht gefunden habe? Keine Ahnung. Gott sei Dank bin ich bald am Zelt. Auf dem oft Waldboden hier kannst du weder fahren noch laufen. Wenn du läufst, rutschst du da und weg. Wenn du fährst, macht das Hinterteil immer sonst wohin und irgendwann kommst du in die Spur rein und stehst. Ich habe es zwar jetzt bis, bis jetzt ohne hinzufliegen hingekriegt, aber... Aber da vorne bin ich bald da. Gott sei Dank, ich sehe schon mein Auto. Und jetzt weiß ich auch, warum ich den Weg nie gesehen habe. Weil den hätte ich auch nie hochlaufen wollen. Mit dem Fahrrad. Ja, frisch geduscht und... Jetzt werden wir wohl doch gleich zum Bierchen und die Grill anschmeißen, übergehen. Käffchen machst du mir jetzt keins. Ziehst ich mir erstmal was Warmes an. Aber ich hab vorhin die Heizung angemacht im Auto. Die wärmt ja das Zelt schön durch. Also